Vielfältige Lebensformen Der Begriff der Lebensformen bezeichnet der verschiedenen Arten unmittelbaren Zusammenlebens von Menschen. Eine Lebensform ist die zwei Elternfamilie, ebenso wie die Einelternfamilie, das kinderlose Paar mit oder ohne Trauschein und so weiter. Trauschein, es ist, wenn Sie verheiratet sind und haben eine Heiratsurkunde. Heirat, Heiratsurkunde und Trauschein sind die gleiche. Auch Arten des Nicht-Zusammenlebens, beispielsweise als Single, stellen eine Lebensform dar. Erklären Sie die folgenden Begriffe. Also, wir sollen diese Begriffe erklären. Single. Was ist Single? wie lebt single überhaupt so wochenende beziehung wochenende beziehung es ist wenn man arbeitet in einer anderen stadt und die ganzen Woche in einer anderen stadt ist und am wochenende kommt zurück statt wo ihr familie ihre frau mit kindern lebt das ist eine wochenende beziehung oder vielleicht nicht frau nur freundin wir wissen es nicht wir müssen es darüber sprechen. Wochenende Vater, das ist die gleiche. Er, er, also wenn Mann und Frau leben zusammen. Wohngemeinschaft, Wohngemeinschaft, das, die können zwei Studenten sein und in einem Zimmer leben zusammen. Oder da kann, können sogar Senioren sein, die nicht mehr allein leben wollen und Ende des Lebens, sie finden jemanden, die ihr Wohnung oder eine Zimmer mitteilt. Wohngemeinschaft. Zusammenleben ohne Trauschein. Äh, wie, wie ist das Leben zusammen, wenn Leute leben zusammen, aber ohne Heiratsurkunde? Also, äh, für sie, es ist kein, keine Ursache, dass sie nicht verheiratet sind mit Papier. Geschieden sein. Geschieden, wir kennen? Wenn Leute heiraten, danach sie scheiden sich, dann sie sind geschieden. Verwitwet sein, verwitwet, Das ist, wenn Mann oder Frau sind gestorben. Stiefvaterfamilie, Stiefvater, wenn Vater und Mutter sind geschieden oder eine von ihm ist gestorben und jetzt Mutter hat mit anderer Mann Beziehung. Und das, ist, das heißt Stiefvater. Kurzzeitmutter. Kurzzeitmutter Kurzzeit weiß ich nicht. Was ist das? Zwei Elternfamilien. Das ist Patchwork-Familien vielleicht. Zum Beispiel Vater und Mutter sind geschieden und jetzt Vater hat andere Frau gefunden und Mutter hat anderen Mann gefunden und Kind bleibt zwischen. Also das heißt, sie hat zwei Elternfamilien. Und kinderlose Erpaar. Erpaar, die keine Kinder haben. Wir können es so besprechen. Also wie, sie, wie ihr merkt, Lebensform ist ganz, ganz ein großes Thema. Und wir können nach und nach über alles sprechen. Vor- und Nachteile diskutieren. Äh, vielleicht unsere eigene Erfahrung mitteilen. Und Situation in unserer Heimatland sprechen. Dankeschön, dass, die bis dass Sie bis zum Ende gehört haben.